Hat der Emil heuer schon ein Halloween-Kostüm? Äh, er überlegt noch. Und dann was denkt er? Ja, an was Nostalgisches. Entweder geht er als Trump oder als Kurz. Heuer ist es auch extrem schwer aktuell zu sein. Stimmt. Alle guten Kostüme kommen eher aus der Vergangenheit. Ja, yep. und genau deshalb habe ich auf was Klassisches zurückgegriffen. Ma, du auch? Ich auch. Magst du meins sehen? Ich sehe, ja, du meinst auch? Ja. Das ist ja die gleiche wie meine. Na du hast die gleiche wie ich. Das ist halt, weil wir alle aus dem gleichen Pool schöpfen. Ja, früher und dann kurz, da war halt alles noch so einfach. Ja, da hat man als Satiriker einfach gewartet bis der Kurz, der Neam oder der Anger irgendwas gesagt haben. Das hat man dann einfach wiederholt und zack, zack, zack. Schaut mal, ob heute kommt. Und heute, heute muss man sich alles selber ausdenken. Schlimm. Ganz schlimm. Ja, ich kann jetzt meine Stimme schonen. Ich muss jetzt nicht mehr so hoch sprechen, als würden mir die Eier fehlen. Das ist natürlich positiv für mich. Aber man muss es sagen, es war nicht alles schlecht unterm Kurz. Satirische Beiträge waren einfach... einfacher. Natürlich wird die Zeit, bis der Kurze und seine Prätorianer endlich kariert drogen noch sehr spannend werden. Genau das sehe ich sehr positiv. Da wird noch einiges am Material kommen. Gehofer, bitte. Sei realistisch. Schau, sogar beim Titel der heutigen Folge ist uns nicht mehr eingefallen als eine müde Anspielung auf die Vogelgrippe. Hallo, wen? 2021 sollte es heißen? Welche Anspielung? Was fehlen wird, ist dieses Ignorieren der Realität. Ich meine, natürlich wird uns das bis zur Verurteilung noch erhalten bleiben, aber es ist nicht mehr so relevant. Der Unterschied ist der, wenn einer nur für sich selbst Realitätsverweigern spricht, dann ist er einfach nur ein normaler Depp. Wenn aber jemand in einem öffentlichen Amt Realitätsverweigern spricht und trotzdem immer wieder in das Amt gewählt wird, dann sind wir alle die Deppen. Und das hat einfach mehr Unterhaltungswert. Andererseits Glaubst du wirklich, dass die Grünen in der Koalition mit der ÖVP jetzt endlich Akzente setzen können? Da kommen doch auch oft realitätsverweigernde Sager daher. Ja schon. Die Grünen sind aber Demokraten. Aber so ein autokratischer Donald Trump, da hat man einfach mehr Spaß an der Sache. Da hat man dann das gute Gefühl, als Satiriker in Widerstand gewesen zu sein. Ich weiß genau, was du meinst. Und jetzt müssen wir einfach nur mal lustig sein. Andererseits, solange Österreich der globalen Entwicklung dermaßen hinterherhinkt... So lange gibt es Hoffnung für uns. Die letzten Jahre haben uns ja noch weiter von der Realität isoliert und sozusagen in die Vergangenheit reisen lassen. Aber das Licht am Horizont wird eben nicht heller, wenn man in die falsche Richtung fährt. Deshalb muss jetzt auch das Motto sein, zurück in die Zukunft. Ich bin ja neugierig, wer schneller ist. wie ein Pense oder der Klimawandel? Also könnte man sagen, solange die Verhindererpartei ÖVP in der Regierung ist, der Kurze und seine Burm noch irgendwie mitmischen und alles weiterhin auf der Kippe zum Chaos steht, werden wir weiterhin unseren Senf absondern. Es gibt ja noch genug Würstel in unserem Land. Happy Halloween und toi, toi, toi.